So, ich habe hier ein äh, Tabellenblatt und diese Zellen hier sind das Datum formatiert, das ist wichtig und es muss hier auch ein korrektes Datum eingetragen sein. Wir machen das nach der deutschen bzw. kaufmännischen Methode, das bedeutet zur Vereinfachung haben wir ein Zinsjahr mit 360 Tagen, das heißt pro Monat rechnen wir mit 30 Tagen und der erste Tag wird jeweils nicht mitgerechnet. Beim ersten Beispiel haben wir jetzt Beginn 1. Januar und Ende 1. März. Im Januar, da zählen wir ja 30 Tage, allerdings der erste Tag zählt nicht mit. Das heißt, ich rechne hier 30 minus den ersten hier, habe ich 29. Dann habe ich den vollen Februar, den zähle ich mit 30 und dann noch einen Tag im März. Das heißt, ich habe 30 plus 29 plus 1 ergibt 60 Zinstage. Das überprüfe ich jetzt in meiner Tabellenkalkulation, dazu gibt es folgende Funktion, ist gleich, und dann gebe ich ein Tage 360, Klammer auf, und jetzt sehe ich hier schon die Parameter, die ich eingeben muss, einmal das Ausgangsdatum, das wäre diese Zelle, Strichpunkt, Enddatum, das ist diese Zelle, Strichpunkt, dann für die deutsche Methode mache ich noch ein Wahl Klammer zu, und dann habe ich das Ergebnis, es sind 60 Tage. Beim zweiten Beispiel, da haben wir jetzt Beginn, 4. Juli, Ende 31.10., also Juli bin ich hier, der zählt hier nicht mit, das heißt von den 30 Tagen, die ich im Juli ansetze, ziehe ich die ersten vier ab, dann habe ich 26, dann habe ich den kompletten August, den kompletten September und den kompletten Oktober und diese drei Monate, die setze ich mit 30 Tagen an, das heißt 30 plus 30 plus 30 gibt 90 und dann habe ich hier noch die 30 minus 4, also die 26, und das gibt dann 116. Das überprüfe ich hier auch, und also auch mein Tabellenkalkulationsprogramm meint 116 Tage. Beim dritten Beispiel, da beginnen wir jetzt am 1. November und enden am 28. Februar. Und klar, hier ist die Frage, was mache ich jetzt mit dem Februar, wenn das jetzt hier am 28.2. stattfindet. Endet. Im November setze ich 30 Tage an, den ersten Tag nehme ich nicht, das heißt 30 minus den ersten gibt 29, dann habe ich den vollen Dezember mit 30 Tagen, den vollen Januar mit 30 Tagen und wenn jetzt im Februar die Laufzeit am 28., also am letzten Tag, im normalen, nicht im Schaltjahr, endet, dann nehme ich auch nur 28 Tage. 30 Tage würde ich im Februar nur nehmen, wenn die Laufzeit über den Februar hinausgeht. Dementsprechend habe ich hier 29 plus 30 plus 30 plus 28 und das sollte dann 117 ergeben. So, jetzt haben wir hier noch zwei Beispiele und die überlegst du dir jetzt bzw. rechnest du das aus. Und du kannst es aber auch dann gerne mit der Tabellenkalkulation überprüfen.